Hey Leute, heute in diesem Video werden wir nochmal zum allerletzten Mal Overwatch 1 spielen. Denn wie viele von euch sicherlich schon wissen, werden die Overwatch 1 Server runtergefahren, damit die bei Overwatch 2 hochgefahren werden. Also basically, du kannst kein Overwatch 1 mehr spielen, aber dafür Overwatch 2. Und ja, man kann alles, was man vorher hatte, auf Overwatch 2 übertragen. Das ist kein Problem. Das Problem ist nur, dass ein paar Charaktere ein bisschen anders sind in Overwatch 2. Lass es mich ein bisschen besser erklären. Bashen, wie sicherlich alle von euch wissen, mein Main, ist der Hauptgrund, warum ich überhaupt dieses Video heute machen möchte. Denn er wurde von allen Charakteren am meisten geändert. Ich kenne da sicherlich Bashen in seiner normalen Form. Er kann mal schießen, er kann mal in seinen Tank gehen, er kann mal sich heilen. Aber das kann er alles nicht mehr. Er kann noch in seinen Tank gehen und er kann sich sogar diesmal damit bewegen, was echt krass ist. Aber... Der hat einen übelsten krassen Cooldown. Ich meine, okay, krasser Cooldown für seinen Tank. Dafür kann er sich da drin bewegen. Naja, würde ich jetzt nicht den Tausch einnehmen, aber ist nun so mal so. Okay, das kann ich noch akzeptieren. Aber er kann sich nicht mehr heilen. Und stattdessen kriegt er so eine kleine Kugel. Ich denke sicherlich, was macht diese Kugel? Ja, schön, dass du fragt. Ich habe keine Ahnung, das Ding ist Schmutz. Das Ding macht kaum Damage, das Ding macht gar nichts. Es halt nicht mal, das, das, das, was soll das? Also ganz ehrlich, das, das Wichtigste für ihn war, das, für mich war wirklich das Wichtigste, dass er sich heilen konnte. Er kann sich einfach wieder reparieren und aufbauen. Das kann er einfach nicht mehr. Die haben wirklich so krass genervt, Der ist von einer der besten Charakter runtergegangen zu einer der schlechtesten. Ein anderer Charakter, der auch ziemlich betroffen wurde, ist May. Und zwar kann May normalerweise einfrieren, das kann sie jetzt in Overwatch 2 nicht mehr. Trotzdem ist sie immer noch exakt gleich wie sonst. Heute in diesem Video werden wir ein paar Charakter spielen, die sie später ändern werden. Ob fürs bessere oder fürs schlechtere. Gleichzeitig zum allerletzten Mal Overwatch spielen. Mit Bugs. Chris wollte nicht. Der Piss... Ich habe gesagt, let's go. Wenn ich, wenn ich den Titelbildschirm einziehe, dann sieht es aus, als würde sie für ein Foto positionieren. <lacht> naja. und, der und, der und der Kameramann braucht viel zu lange um zu drücken. Wie lange wird dann Dings uh, Tracer so sitzen mit dem glücklichen Gesicht in der Hand oben um, ohne einen Krampf zu bekommen? Das ist ihr Job, äh, Max. Sie, sie wird dafür <lacht> bezahlt, dass sie hier drei Tage in Folge diese Pose einhält. <lacht> Und äh, äh, McCray, äh, Coss Cassidy. <lacht> muss da drei Tage lang die Selziger rauchen. Tja. <lacht> du warst rasch durch mich. Ich bin tot. Hab jemanden gekillt. Ich verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Okay, doch, merci, doch, merci, merci, nein, merci. Okay, hab Mercy, hab Mercy! Mimo, Komm schon! Ja! Ich bin ein Psychopath! Nicht darüber, mir geht nicht darüber, okay! Bist du gestorben? Oh, bist du runtergefallen? Ja! Oh nein, noch Max! What the, ah! What the, fuck? What the fuck? was war das für eine Pro-Taktik von dem Ferrer? Sie hat einfach über einen Teleporter gecampt Alter! hi Mike! Bist du das ich da abschieße? Ich auch nicht. Mike, wo bist du? Oh, ich hab ihn doch gekillt! Ich hab ihn doch gekillt! Ich hab das Geräusch gehört. Der Junker ist fast tot! Der Junk ah! Junkrat ist fast tot! Nice! Was war das? Sandy. Okay, passt. Habt ihr den Junkrat? In die Mitte, Mitte, Mitte, Mitte! Ja! Hab ihn! Alle Kills hab ich gemacht! Ich hab, ich hab den! No. <lacht> das war mal... Ich dachte, das war eine Kugel. <lacht> okay, jetzt bin ich... Jetzt. Die Ferro, die Ferro, die Ferro, die kann ich fliegen, ich kann ich nicht fliegen. Schnell, schnell, schnell, schnell, schnell. Hab sie. Perfekt. Trotzdem geil. Was hat das für eine Reichweite, Junge? Witzig. Ich hoffe, unser Ding ist gut. Mit, äh, mit Craig Cassidy. <lacht> was machst was im Hals, oh Max? Ja. ja 게, hallo! Was macht der? Der spielt mit dir. <lacht> ich glaube, der spielt einfach extra mit dir. Der fehlt noch. Oh, Cold Cassidy gegen Cold Cassidy. Äh, Cassidy, äh, warte. Verdammt. Nee, Max, McCree K gegen Cole Cassidy. Oh, Da hat... Wer war... Wer war wer? Max, ich glaub ich... Ja. Yeah. Oder willst du jetzt... willst benutzen, jetzt benutzen, Mike? <lacht> <lacht> Hab ich dich! Huh! Was zum... shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit! Ja. Das ist die Hand, das ist falsch, falsch, falsch, falsch. Ich hab ich mich hab geopfert, ich... damit du lebst. Mike, was machst du? Ich hab dich geopfert, ich habe mich geopfert, damit du lebst. Jetzt kiese doch! Mike, ich nie, nie mit... Ja, ich spiele gerade zum ersten Mal, lass mich! <lacht> Vor allem, das finde ich so, so lustig, dass sich Max jetzt am letzten ja, Tag noch denkt, ja, jetzt könnte ich ja mal einen Characters ausprobieren, den ich noch nicht gespielt habe. Damit ich nicht getroffen werde. Bist du jetzt auch... Max. Mike! Ich fliehe nein! Ja! Hab ihn! Aber ich bin tot! Wir haben keinen Heiler. Beschütz mich, beschütz mich, beschütz mich, beschütz mich! Ich bin direkt neben dir, siehst mich nicht! Ja, ja, ja! Dann hinten mir. Ja! Alter, wieder. Oh Alter, oha. Der hat das in ein Senk Mund. <lacht> wir, müssen, wir müssen gucken, ob er, ob er erkältet ist. Er hat so einen Stäbchen im Mund. Wer ist das? Das ist Reaper. Ja, der Reaper. Der war hier auch. doch. Ich höre ihn. Scheiße, scheiße, scheiße. Yes! Hab ihn ohne Du, du hast oh, bestimmt Highlight oder das andere. Guck mal, das jetzt ist Shaggy! Oh mein Gott, äh, wenn er wenn er mindestens die. 1% seiner Kraft benutzt, dann haben wir gewonnen. Mike, jetzt würde ich sagen, wenn Chris mitspielt. Ja. Ich spiel Roadhog, Talk, du spielst Mercy und ein dritter. Bro! Ja. Chris ist Chris auch nicht da, also. <lacht> das wollte ich auch gerade sagen. Hört man das bisschen? Ja, sicherlich. Ja, ja, ich Oh, sie Hab sie! Easy. Weiß nicht. ich. ich weiß <lacht> Was denn? Bitte? Was denn? so funny? Ja, ich beschütze ihn. Ich meine, ich muss ich sowieso langsam bashen, ein wenig loslassen. Ich meine, das ist jetzt nicht so, dass ich nie wieder spielen werde, aber ich werde nicht mehr so häufig spielen wie jemand wie Orisa oder Reaper. Deshalb ich kann ein bisschen loslassen, anderen den Vortritt geben. Mal gucken dir an. Er hat auch ein Legendary Pack gekauft damals. Für 60 Euro. Den kann ich supporten. Hier ist irgendwo jemand. Und uns. hier Hä? Oh. Au! Wo? Das war, glaube ich, eine Mäuer. Oh, ja, Mäu war es auch. Oh, hallo! Oh, ne Mei! Oh, oh ne Sombra, die haben ne Sombra! Pass auf, lass dich nicht hacken. Ah! Ha. Ich hab, ich hab, ich hab ich Lass dich nicht hacken. Siehst du wo! Solange wir hier bleiben und die nicht, haben wir gewonnen. Wir haben gewonnen, oder? Wo ist sie? Bisschen oh, ist irgendwo. Oh, da ist die Mauer, da Jetzt. Ah! Ah! Ah! Ab sie! Aber ich wurde geackt! Bro! Bro! Oh mein Gott, Mike, tschüss. ich küsse deine Wangen. Okay. okay. Die beiden Lego bashen oder? <lacht> ja, ich küsse Lego. Nimm noch eine Runde. Nimm noch eine Runde. Äh, also, ich wenn ich ihn spiele, wäre er Reinhard, aber wenn du ihn spielst, ist er rausreich. <lacht> <Ausweich. lacht> ja. Max wusste einfach schon, was ich sagen wollte. Ich find's super. Jetzt zeige ich die kalte Schulter. Mike, du, besch du beschützt mich. Ich versuch's. <lacht> du beschützt mich! Von oben, von oben, von oben, von oben, von oben, Was rein, rein, rein, rein! Nice, hab sie! Oh, nee, das warst du, auch oh, gut gemacht, das super. war ich, das war ich Good job, gut job Ich brauche äh, Unterstützung, ich brauche Unterstützung, Max, Max, Max, Max, Max! Dash! Ja, ja, ja, ja, warte! Mike, Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir! ich bin hier! Ah! Wo ist voll? wo kommt der denn hier?! Ab ihn! Aber ich bin fast tot! Ich bin fast tot! Ich kann dich nicht heilen, ich kann mich nur selbst heilen, mehr oder weniger. LOL! Was?! Also, also ich ging es so zur Letzte oder war das? Wow! <lacht> du warst bestimmt Highlight. Meinst du? Oh nein. Ah, cool, cool, cool, cool, cool, Ja. Das ist kein Clickbait! Das ist wirklich das Ende von Overwatch Einfach kannst kann da nicht mehr spielen. Ihr muss physisch oh, haben. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh eingefroren. Ah. Wie scheiße fühlen sich die Leute, die das Spiel äh, physisch gekauft haben? Hi, ich hab 60 Euro ausgegeben. Circa ein Jahr nach Release. Hi. Mike, das ist nicht physisch. Ich hab's physisch doch. Wie das physisch? Ich hab's physisch, ich hab ein 10 dafür. Oh. auf! Ich hab doch gehackt! Man hat's gesehen, ich hab ihn gehackt! Deshalb ist Overwatch 2 besser. <lacht> jetzt zeige ich dir mal, wie man richtig besser spielt, okay? Äh, mein Wille ist hinter dir. Boah! <lacht> <lacht> <lacht> du sagst jetzt immer in die Leiche, weißt. Nein! Nein! Was zum. Was oh. ja. Ich bin tot. What I'm dead. Says here, ja, I'm definitely ja, dead. Da, da. Naja, ich hatte die Wahl. Winston oder du, Mike? Danke, danke, Max Dann kann ich euch beiden heilen. da hi What the fuck? What the fuck? Hast du das gesehen, Mike? Seriously. Ich bin tot. Ich sehe sie. Wow, Mann ja! Alter. Ja! <lacht> Junge, so also übermütig. Alke, diesem okay, Tom gebe ich mal den größten Fairness ever. Was, von wo, von wo? Was, was? Ich, von ich bin von irgendwo gesniped. Von da irgendwo. Junge, vor allem, der ist Level 23. Du musst dir vorstellen, der ist noch frisch in diesem Spiel. Der hat das noch gekauft, dieses Spiel. Hallo, ich bin 30. Also, entweder er hat ewig nicht mehr gespielt oder allgemein nicht viel gespielt, dieses Spiel, für, obwohl er Geld ausgegeben hat. Oder er hat es letztens gekauft und es wird dann merken: oh verdammt, das spiel ist ja jetzt kostenlos. Oh Mann, der Arme. Oder selber schon, je nachdem. Oder oh, hat es auf einer anderen Konsole vielleicht? Ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe, brauch Hilfe, ich bin bei deren Base, äh, ich bin bei deren nicht. Base. Watch that Base, watch that Base. Oh! Keine Ahnung, wo der ist. Wer ist denn das? Oder ist der Disconnect? Nee. Wo ist der? Ja, okay, dann ist er halt nicht da, dann gewinnen wir halt. Dann Coward. Wow. Ne. So aber nicht, Freundchen. Du musst abonnieren. Aha. Oh, wow. Aha. Aha. Gut gemacht, Motor. Sehr schön. Schön, auf letzte Sekunde war das trotzdem verkackt. Wunderbar. Wuhu. Yeah, baby. Hä? Wieso äh. bin ich weg? Ich hab doch gerade Orisa ge. Ja, egal. Das Spiel jetzt weg. Egal. Egal. Egal. Egal. Oh, fuck. Rein da auf den Affen, auf den Affen! Ich ja, hab den Affen! Hab ihn! Ah! Die Pumpen. Oh, danke für die, danke für die! Wer ja, lebt denn noch? Ein, oh, ein Gönsch! Das war gerade eine Mischung aus Selbstheal und ich auch durch alle anderen Heal. Ich war auch zerstört. Ja, nice! Voll. Good job! Letzter Tag. Ich, ich versuche mal ein paar Characters, die ich noch nie gespielt habe. <lacht> Und dann bei Overwatch 2. <lacht> Willkommen zur Season 2. Jetzt habe ich die Kälte tech zu benutzen. Wie nee, willst du... Okay, Ashi? Ja, ich mag Ashy. Ashy Eigentlich bin ich... Äh, Alter, das was macht die lieber? Ich wollte gerade sagen, ich hab irgendwas von hinter uns gehört. Ja, da ist ein Dengi hinter uns. Ah! Boah, krass Abwärmungsmanöver hat geklappt. Aber nicht gut genug! Ich hab... Nice! Okay, ich mache eigentlich ziemlich viel Spaß. Ja, muss ja halt können, denke ich. <lacht> Juhu, Jubiläums-Nudebox! Ich auch, ich auch. Gambling zum Abschluss! Alter, Glücksspiel, ich kannst du nicht machen. Loser is doing a best mit einem an wenn up. Ach, danke Leute. Ach, ach, vielen Dank, das wäre jetzt aber wirklich nicht nötig gewesen. Aber guck dir das an. Da war das erste schon mal weg? Okay, Lootboxen öffnen. Ich hab zwei Lootboxen. Höh. Einfach weißer Hintergrund, wunderschön. Ah, kein Legendary, war aber auch klar. Ich hab Geld bekommen! Mhm.